Hilfe! Ich stecke fest. Kein Zucker okay. ich rette dich. Danke Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Was? Was? Das Was? Was? Was? jetzt? Was? Was? Was? Oh! Oh, ich nach unten! Aus. Wo bist du? Ich bin, ich bin da. da. Ah, gut. Ja, gut. Versuchen? Okay. Hop. Hatte er die Augen? Hatte er die Augen? Noch eins. Noch eins. Nein, ich hoffe, da, haben er die alles nicht. Ich gefalle. Ja, ich komme ein bisschen mit dir, Eddie. Na so hoch, Eddie. Du ja, sollst den einen. Ich wurde oben jetzt. Ja, okay, eine. Ja. Jetzt ich will. Mach oben. Mach, mach oben. oben. Ja, ja, oh ja. Okay. Der Eddie wacht ah. nur oben nicht. Komm Eddy! Okay, hopp, Ich wollte dir etwas. Ich sag, Was ist Ich etwas. Ich wollte ihm. Eine der Ich will. Das. Ah, diese. Lisa. Annie hat gewählt. Das. Okay, so. Annie. Achtung, Annie. Weiter, ist, weiter, weiter, weiter, weiter. Und dann natürlich. Ich kann das eines und Ich will auch. Ich will kommen. Das ist jetzt? Ich will kommen, dass er ja, raus ist. Was ist das? Und unten hatte. Was ist denn jetzt? Unten hatte. Das ist jetzt? Das ist denn jetzt. Was ist das? Ich weiß nicht. Jetzt meine oh. Oh. Oh. Wow. Bitte Eddy. die. Out! ich bin unten.